In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Wolfram Alpha die Summe, Differenz oder das Produkt von Matrizen berechnest. Auch das matrix vektorprodukt wird erklärt. Danach gehe ich darauf ein, wie die transponierte Matrix berechnet wird und wie überprüft wird, ob eine Matrix symmetrisch ist. Nachdem wir im letzten Tutorial gelernt haben, eine Matrix einzugeben, werden wir nun mit den Matrizen rechnen. Für die Addition und Subtraktion verwenden wir Plus und Minus. Die Matrix A gleich 1 2 0 minus -1 minus -3 2 5 0 1 plus die Matrix B 3 0 minus -1 1 0 0 minus -2 minus -2 2 ergibt also die Matrix 4 2 minus -1 0 minus -3 2 3 minus -2 3. Für die Multiplikation der beiden Matrizen wird üblicherweise der Punkt genommen. Wir erhalten das Produkt. 5, 0, minus 1, minus 10, minus 4, 5, 13, minus 2, minus 3. Den Punkt nehmen wir auch, wenn wir die Matrix mit einem Vektor multiplizieren möchten. Unsere Matrix A multipliziert mit dem Vektor 1, 2, 3, ergibt den Vektor 5, minus 1, 8. Aber beachte bitte dabei, dass diesmal ein Spaltenvektor bei der Eingabe verwendet werden muss. Und natürlich müssen bei all diesen Matrizenoperationen auch die Dimensionen der Matrizen oder der Vektoren zueinander passen. Die transponierte einer Matrix ist wichtig, wird aber nicht automatisch von Wolfram-Alpha angezeigt. Kein Problem. Mit dem englischen Kommando Transpose berechnet Wolfram-Alpha die transponierte Matrix. Aus der 2-Kreuz-3-Matrix 1, 2, 3, 11, 22, 33 wird durch Transponieren die 3x2-Matrix 11 2,22, 3,33. In der Inputzeile kannst du überprüfen, obwohl vom Alpha die Aufforderung Transpose auch korrekt interpretiert hat. Die transponierte Matrix wird hier mit einem großen T dargestellt, also alles richtig. Auch die Symmetrieeigenschaften einer Matrix werden nicht automatisch angezeigt. Wir formulieren diese Eigenschaft als Frage, Geben also in das Eingabefeld die Matrix 120-1-32501 ein und das englische Adjektiv Symmetric, gefolgt von einem Fragezeichen. In der Inputzeile sehen wir, wie Wolfram Alpha daraus eine vollständige Frage generiert, nämlich ist, und dann die Matrix, a Symmetric-Matrix. Als Ergebnis findest du in der Resultzeile die Antwort. Nein, diese Matrix ist not a symmetric matrix. Und dann berechnet Wolfram Alpha wiederum ohne Aufforderung den symmetrischen Anteil der Matrix sowie den antisymmetrischen bzw. schiefsymmetrischen Anteil. Das Rechnen mit Matrizen erfolgt wiederum intuitiv mit Plus, Minus oder dem Punkt als Malzeichen. Möchtest du die Eigenschaft einer Matrix berechnen, die nicht automatisch angezeigt wird, so kannst du Wolfram Alpha durch die Eingabe des passenden englischen Fachbegriffes dennoch diese Eigenschaft berechnen lassen.